Und los geht's, das ist wieder Reife Niveau 3, also es setzt schon einiges voraus und padam, was kommt heute vor, hm, habe ich vergessen, was steht da, hm, Vorsilben und Zenerpotenzen, schauen wir die erste Aufgabe, hm, 0,00, was da auch immer steht, hm, was bedeutet dieses N, ah ja, Nano F bedeutet in Physik Farad. das ist auch irgendwie halt mit der äh, Kapazität zu tun äh, 400 mal 10 hoch x kilo Fahrrad und wie viel soll das x da sein damit die Gleichung da in der Mitte tatsächlich stimmt und wie macht man so eine Aufgabe also 0,0004 da sind 5 Stellen nach rechts, dann bekommen wir 4. Das bedeutet, dass diese Zahlen 0,004, das ist so viel wie 4 mal 10 hoch minus 5. Nano, wenn man so die Vorsiebeln schaut, das bedeutet 10 hoch minus 9, 9, Fahrrad. Und das ist 4 mal 100, also 10 hoch 2 mal 10 hoch x und Kilo bedeutet 10 hoch 3 Fahrrad. Also wir sehen jetzt hier, haben wir die gleiche Einheit, Fahrrad und Fahrrad auf beide Seiten. Und 4 und 4. Das bedeutet, das Einzige, das hier übereinstimmen soll, sind die Hochzahlen. Also die Summe der Hochzahlen hier sollte so gleich wie die Summe der Hochzahlen auf der anderen Seite sein. Also minus 5 minus 9 muss gleich 2 plus x plus 3 sein. Daher ist x minus 19. Ja? Gut. So schwer, glaube ich, ist es nicht. Man muss eigentlich schon die Wörter wissen und auch wissen, was dieses Verschieben von Komma bedeutet. Also wenn es nach rechts ist, also dann wird die Zahl halt größer und dann muss man mit einer negativen Hochzahl von 10 multiplizieren und umgekehrt von einer positiven Hochzahl. So, schauen wir das nächste Beispiel. 87.000 Picovolt. Ist gleich, was das auch immer steht. So. Und wir verschieben wieder das Komma hier, diesmal nach links 1, 2, 3, 4 mal. Dann haben wir die sogenannte Gleitkomma Also 8,7. 8,7 mal 10 hoch. Das ist falsch, das werde ich danach korrigieren. Und dann steht Pico Volt. Pico Volt, Pico bedeutet 10 hoch minus 12. Ja, tatsächlich ist es falsch, werde ich danach korrigieren. Und das muss gleich, jetzt, was steht hier auf dieser Seite? da 1, 2, 3, 4, 5 mal hier tatsächlich 5 mal, aber nach rechts. Also es muss minus sein. Also 8,7 mal 10 hoch minus 5 ist hier, mal 10 hoch x und Mega bedeutet hoch also, wir haben auf beide seite Volt 8,7, 8,7. Also, das Einzige, das jetzt noch übereinstimmen soll, sind die Hochzahlen. Das werde ich dann noch korrigieren. Also, 4 minus 12 muss minus 5 plus 4 plus 6. Also, insgesamt haben wir minus 9 in diesem Fall. ja ähm, Dann bei C ein ähnliches Beispiel. Wie auch immer, ich glaube, man hat jetzt damit schon eine Idee. Bekommen, wie man da arbeitet und dann kann man das auch selber machen den rest nur ein beispiel hier noch bei den hochzahlen ja was bedeutet 440 cm hoch 3 ist gleich 0,00044 mal 10 hoch x meter hoch 3 cm jetzt ein zentimeter ist ein hundertstel meter also 10 hoch minus zwei meter äh, hoch 3 und äh, das zentimeter sind ist äh, 100 Meter und weil das hier hoch 3 ist, muss das ganze als hoch 3 sein. Ja? Und wie macht man das jetzt hier, wenn hier die Hochzahlen so das ganze hoch 3 ist, das muss minus -2 mal 3 sein, also minus -6. 440 ist 4,4 mal 10 hoch 2, also das Komma 2 mal nach links, ja? Und äh, diese Zahl, 1, 2, 3, 4, 5, also mal 10 hoch minus 5, 4,5 und 10 hoch x bleibt da, also die Hochzahlen müssen gleich sein, also minus 2 mal 3 ist minus 6, die 2 bleibt da und minus 5 kommt auch da, plus x, also das bedeutet x ist gleich 1. So arbeitet man, so, wenn man so Meter hoch 3 oder Zentimeter hoch 3 oder irgendwas mit einer Hochzahl, eine Einheit eine einer Hochzahl hat. Das war es, ging eher schnell, danke sehr.